Hört ihr das, Freaks? Sie mähen den Mais runter. Ja! Yes! Der Mais kommt weg. Endlich! Endlich wieder freie Sicht nach Süden. Ha <laughs> ha! Liebe Rasenfreaks. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Es regnet. Unglaublich. Es regnet. Es ist endlich mal Regen. Waren sie alles nass? ist das nicht schön herrlich grau. <lacht> Regen. Oh. Na liebe Helmchen. kriegt dir mal ehrlich was zu trinken. Nichts <lacht> total irre. Unglaublich. So. Ja, ich mache nämlich immer genau das. Ich renne abends erstmal, wenn ich nach Hause komme, über mein Grundstück, über meinen Rasen. Dann gucke ich hier, dann gucke ich da, dann freue ich mich, ob die Hähmchen auch schön wachsen. Dann ärgere ich mich über die ganzen braunen Stellen, hier die ganz tote Poanua. Oh Mann, ich muss jetzt unbedingt nachsehen, ich habe jetzt endlich. Ich den Dünger bestellt. Meine Frau hat den Dünger besorgt. Und jetzt <lacht> oh, ist alles schon ganz befeuchtet hier. Naja, das ist besser. So, den Rasensamen habe ich mir noch nicht entschieden. Ich muss den Rasensamen bestellen, damit ich hier endlich, endlich hier nachsehen kann. Radikal, radikal alles vertikutieren. Kreuzweise die letzten Poa-Anua-Wurzeln rausreißen und dann nachsehen. Und das noch zwei, drei Jahre und dann ist alles gut. <lacht> ja. ja, es gibt tatsächlich schon einige Flächen, wo die, hier sieht man schön, wo die anderen Gräser anfangen zu dominieren. So, jetzt ist mein Handy gleich, ne? jetzt muss ich aufhören. Oh, hier, der Regensensor. Ich muss auch mal schon am Regensensor gucken. Regensensoren aufzustellen ist so, oh, der ist ja Wahnsinn. 5 Liter pro Quadratmeter hat es schon geregnet. Wunderbar. Ja, die Poa das, das werden wir noch in den Griff kriegen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss!